Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine Buchvorstellung und zwar vom US-amerikanischen Klassiker Little Women von Louisa May Alcott zur Erklärung. In diesen Buchvorstellungen stellen wir meistens die Bücher vor, die wir so aktuell lesen und weil mein Kollege sich gerade durch sämtliche klassische Literatur dieser Welt arbeitet, kann es gut sein, es wird in Zukunft noch diverse andere Bücher vorstellen, die man als Weltbestseller einschufen kann. Falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Aber jetzt zum eigentlichen Buch und dessen Autor. Louisa May Alcott wurde 1832 geboren und starb im Alter von 55 Jahren im Jahr 1888 in einem Schlaganfall. Während ihrer Lebenszeit setzte sie sich unter anderem für Frauenrechte und die Abschaffung der Sklaverei ein. Berühmt wurde sie durch den Erfolg von Little Women 20 Jahre vor ihrem Tod. Dieses erste Buch hat sie in insgesamt drei Fortsetzungen weitergeschrieben. In der Geschichte geht es um das Leben der Familie March. Sie besteht aus vier Schwestern und der Mutter. Der Vater kämpft im amerikanischen Bürgerkrieg, der zur Zeit des Buches herrscht, auf Seite der Nordstaaten. Allgemein verarbeitet Olcott übrigens ihre eigene Kindheit in dem Buch und daher haben die Schwestern wohl reale Vorbilder. Das ist zum einen Amy, die Jüngste der vier, die gerne zeichnet, dann Beth, die zweitjüngste, die gerne Klavier spielt und Joe, die gerne schreibt. Außerdem gibt es die älteste Schwester Meg und eben die Mutter. Die Familie ist ziemlich arm, aber die älteste Tochter Meg kann sich noch an Zeiten erinnern, in denen sie Geld hatten und sehnt sich wieder danach. Joe trifft währenddessen den Nachbarsjungen Lowey und freundet sich mit diesem an. Dieser ist reich und lebt alleine mit seinem Großvater in einer Villa. Im Laufe des Buches muss die Familie schauen, wie sie ohne den Vater zurechtkommt und die Geschichte wird dabei aus den Perspektiven der vier Mädchen geschildert. Die englischsprachige Buchfassung meines Kollegen hat 104 Seiten in im Penguin Verlag. Dieser bietet das Buch nur in der Taschenbuchvariante für 6 Pfund an. Und aus dieser Ausgabe gibt es jetzt noch einen Auszug. Falls ihr mit dem Englisch nicht so gut klarkommt, findet ihr in den Untertiteln die deutsche Übersetzung. Chapter 3 The Lawrence Boy Joe, Joe, where are you? cried Mecca at the foot of the garret stairs. Here, answered a husky voice from above, and running up, Meg found her sister eating apples and crying over the hair of Redcliffe, wrapped up in a comforter on an old three-legged sofa by the sunny window. This was Joe's favourite refuge, and here she left to retire with half a dozen russets and a nice book, to enjoy the quiet and the society of a pederat who lived nearby, and didn't mind her a particle. As Meg appeared, Scrabble whisked into his home, Joe Jo shook the tears off her cheeks and waited to hear the news. Such fun, only see. A regular note of invitation from Mrs. Gardiner for tomorrow night, cried Meg, waving the precious paper and then proceeding to read it with girlish delight. Mrs. Gardiner would be happy to see Miss March and Miss Josephine at the little dance on New Year's Eve. Mommy is willing we should go. Now what shall we wear? What's the use of asking that when you know we shall wear our poplins because we haven't got anything else, answered Jo with her full mouth. If only I had silk, sighed Meg. Mother says I may when I'm eighteen, perhaps, but two years is an everlasting time to wait. I'm sure our pops look like silk, and they are nice enough for us. Yours is as good as new, but I forgot the burn and the tear in mine. Whatever shall I do? The burn shows hurriedly, and I can't take any out. You must sit still while you can, and keep your back out of sight. The front is all right. I shall have a new ribbon for my hair, and Mommy will lend me a little pearl pin. And my new slippers are lovely, and my gloves will do though they aren't as nice as I'd like. Mine are spoilt with lemonade, and I can't get any new ones, so I shall have to go without, said Jo, who never troubled herself much about dress. You must have gloves, or I won't go, cried Meg decidedly. Gloves are more important than anything else. You can't dance without them, and if you don't, I shall be so mortified. So viel erstmal zu Little Women, diesen deutscher Ersttitel übrigens Betty und ihre Schwestern lautet. Falls ihr doch mehr Buchvorstellungen von uns wollt, klickt auch gerne hier, da gibt es noch ganz viele weitere Bekannte und unbekanntere Bücher. Alternativ könnt ihr hier auf eine ganz persönliche Empfehlung für euch klicken. Vergesst so oder so nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.